Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Technik Special. Satelliten und offene Geodaten. Hallo, liebe Individualisten, herzlich willkommen zum ersten Technik Special. Worum soll es heute gehen? Es wird gehen um ein paar Sachen, die ich eingekauft habe, beziehungsweise die gerade in Anlieferung sind. Es wird gehen um ein paar Updates rund um meinen Webserver und den FIRZ. Und Hauptthema heute wird sein die OpenStreetMap. Wem die OpenStreetMap jetzt noch nichts sagt, ganz kurzen Überblick dazu. Die OpenStreetMap ist im Prinzip sowas wie Google Maps, ne? kennt Sie ja alle, Kartendienst im Internet. OpenStreetMap versucht das Ganze mit einem open data system zu realisieren, das heißt im Grunde genommen kann man sagen, ist das so wie die Wikipedia als Lexikon, ist die OpenStreetMap für Online-Karten. Funktioniert nur das Ganze so, es gibt eine zentrale Datenbank, eben die OpenStreetMap-Datenbank, die von den Benutzern, ähnlich wie eben bei einem Wiki, die Wiki-Einträge, können die Benutzer in dieser Datenbank Geodaten eintragen. Was sind Geodaten? Geodaten können sein Wege, Straßen, alle möglichen Wegpunkte. Auch Wegweiser können zum Beispiel eingetragen werden in der OpenStreetMap. Straßenlaternen, Hydranten. Also alles, was man irgendwie vorfindet, sogar einzelne Bäume kann man eintragen, wenn man das möchte. Ja, also zum Beispiel ein einzelner Baum auf einer großen Wiese kann man eintragen. Wird zum Teil auch gemacht und dieses Eintragen nennt man dann einmal so allgemein Mappen im neudeutschen Sprachgebrauch und ich bin jetzt schon seit einiger Zeit aktiver User beim OpenStreetMap-Projekt, bin da auch als Mapper eben aktiv, also ich trage auch Geodaten ein und alle möglichen Wanderwege auch eingetragen und teilweise Straßenverläufe korrigiert und solche Dinge und habe mir gedacht, nachdem dieses Thema eigentlich immer wieder aufkommt, erzähle ich euch mal einfach ein bisschen was drüber, über dieses ganze Thema OpenStreetMap und alles was es da drumherum noch so gibt, weil aus der große Vorteil von diesen offenen Geodaten ist ja, dass die jetzt nicht nur als Online-Karte irgendwie abrufbar sind, so als quasi Konkurrenz zu Google Maps oder Bing Maps oder Yahoo Maps oder was das so alles gibt, von den kommerziellen Anbietern, sondern der große Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist ja, dass jeder auf diese offenen Geodaten zugreifen kann unter Berücksichtigung einer entsprechenden Open Data Lizenz, also ich glaube das ist irgendwie so die Open Database License oder irgendwie so in die Richtung heißt die jetzt glaube ich aktuell, die was da jetzt aktuell verwendet wird. Und ähm, ja, da ist es halt wirklich so, also man kann frei darauf zugreifen. Man braucht sich da gar nicht um viel kümmern, sondern man kann die Daten nehmen und weiterverarbeiten. Eben unter den Lizenzbedingungen. Also man kann diese Daten auch für kommerzielle Projekte verwenden mit, unter gewissen Einschränkungen. Also, aber man kann die Daten verwenden für alles mögliche. Und das passiert auch. Also es gibt schon alle möglichen Anwendungen, die mit diesen Daten arbeiten. Und man kann zum Beispiel auch eigene Karten für das eigene Navi oder für das eigene GPS bauen. Man kann, ähm, es gibt dann verschiedenste Rendering-Styles im Internet, also Kartenstile, wo also im Prinzip die gleichen Kartendaten anders dargestellt werden. Kleines Beispiel, ich habe ein, einen Datensatz von einem gewissen Gebiet. Da sind Straßen drinnen, da sind aber auch Wanderwege drinnen. Und jetzt ist es natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt diese Karte brauche, um jetzt mit dem Auto mal schnell von A nach B zu kommen. Oder ob ich zum Beispiel irgendwie versuche, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel dorthin zu kommen. Also ich möchte vielleicht schauen, welche Buslinien fahren dort in der Gegend oder so, oder welche Straßenbahnen gibt es, welche Schnellbahnen oder was auch immer. Oder ich will dort in der Gegend wandern gehen. Das sind einmal drei so komplett unterschiedliche Anforderungen. Ich kann aber aus dem einen und demselben Datensatz aus dieser Datenbank Karten generieren, die genau für den jeweiligen Anwendungsfall ideal sind. Das heißt, ich kann mir fürs Autofahren eine Straßenkarte generieren, wo ich halt die Straßen eingezeichnet sehe, wo ich auch den Straßentyp sehe, also ist das eine größere Straße, eine kleinere Straße, ist das eine Autobahn, eine Schnellstraße, eine Landstraße, ist das eine Ortsstraße oder ist das nur irgendein kleiner Feldweg. Dann kann ich mir zum Beispiel die Autobuslinien einzeichnen lassen, ja, da habe ich zwar vielleicht normale, also die Straßen eher gleich aussehend, was mir in dem Fall aber dann egal ist und lasse mir dafür halt eher so Buslinien, Straßenbahnlinien, Schnellbahnlinien, was auch immer in der Karte entsprechend darstellen mit den entsprechenden Liniennummern dazu und kann dann schauen, okay, wenn ich von A nach B will, kann ich fahren mit der Autobuslinie oder ich muss da ein oder zweimal umsteigen, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Dritter Anwendungsfall. Wanderwege, ähm, da gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten das darzustellen, also da gibt es auch verschiedenste Philosophien im Netz, die da verfolgt werden, aber prinzipiell kann ich mir eine Karte machen, wo ich dann zum Beispiel auch Höhendaten mit reinnehmen kann, also wo ich dann auch Höhenlin also die sogenannten Höhenschichtlinien drinnen habe, wo ich dann auch das Gelände daraus ablesen kann und ich kann eben auch die Wanderwege wirklich darstellen. Da gibt es dann zum Beispiel so Karten, wo dann sogar noch mal dargestellt wird, okay, welche Wege sind markierte Wege, was sind unmarkierte Wege. Dann bei den markierten Wegen wird dann mitunter sogar die Markierungsfarbe mitgerendert. Ja, Also ich habe zum Beispiel, okay, das ist ein Weg mit grüner Markierung, ein Weg mit roter Markierung, mit gelber Markierung, mit blauer Markierung. Dann wird der Weg auch in einer entsprechenden Farbe eben dargestellt. Das gibt es alles, das ist auch alles möglich. Und das ist aber alles möglich aus ein und demselben Datensatz. Und aus dem ein und demselben Datensatz, kann ich mir aber auch eine Vektorkarte für mein GPS zum Beispiel bauen. Also für, zumindest für die Garmin GPS kann ich euch das sagen, funktioniert es. Wie das für andere Navigations- und GPS-Hersteller ist, weiß ich es nicht genau. Habe ich mich noch nie wirklich damit auseinandergesetzt, weil es mich einfach nicht trifft, weil ich meine GPS-Geräte von Garmin halt einfach habe. Und das geht aber wieder aus einem und demselben Datensatz aus dieser Datenbank, aus der OpenStreetMap-Datenbank. Und ich finde das eine wunderschöne Sache, eine interessante Sache und ich bin da auch gerne bereit, immer wieder mal was einzutragen, wenn ich mal wieder irgendwo unterwegs bin, wo ich mir denke, ah, da fehlt ein Weg, da war ich unterwegs, da bin ich gegangen, aber der Weg ist noch gar nicht eingezeichnet. Fällt mir ja meistens auf, wenn ich dort unterwegs bin in der Gegend und ich gehe in den Weg und schaue dann so auf mein Navi und denke mal, hey, okay, der Weg geht aber anders, als ich das eingezeichnet habe, na egal, dann gehe ich den Weg entlang. Und korrigiere später eben in diesem Datensatz in der Datenbank. Das Ganze ist, sobald ich das hochlade, in der Datenbank live verfügbar. Das heißt, es gibt da jetzt auch keinen großartigen Re-Prozess für diese Daten. Und im Prinzip, sobald das nächste Mal die Kartendaten bei den Online-Kacheln zum Beispiel gerendert werden, ist diese Änderung auch sofort drinnen. Das geht mitunter innerhalb von Minuten, dauert manchmal bei anderen. Karten servern vielleicht auch mal einen Tag oder auch mal eine Woche, je nachdem in welchen Intervallen halt diese einzelnen Kartenkacheln und sozusagen also diese einzelnen Kartenausschnitte dann eben als Bild gerendert werden. Aber grundsätzlich in den Daten ist das sofort verfügbar. Und dass es keinen Review Prozess für diese eingegebenen Daten gibt, hat einen ganz simplen und einfachen Hintergrund. Einerseits wäre das ein extrem aufwendiger Prozess, wenn jetzt immer irgendwer diese Daten wirklich kontrollieren müsste und freigeben müsste. Das ist die eine Seite. Ja, diesen Aufwand kann man bei dem Datenumfang eigentlich gar nicht betreiben, weil die Leute dafür hat man gar nicht zur Verfügung, schon gar nicht in einem nicht kommerziellen Open Data Projekt. Auf der anderen Seite ist es aber einfach auch so, dass man ja eigentlich durch die aktiven User, die diese Kartenwerke pflegen oder die diese Daten pflegen, diese Geodaten pflegen, dass man durch diese User ja einen ständigen Review-Prozess hat, eigentlich. Das heißt, so wie ich gerade gesagt habe, ich bin irgendwo unterwegs, gehe einen Weg entlang, schaue auf mein GPS und sage mir, hey, das stimmt nicht zusammen, ich gehe, der Weg verläuft ganz anders. Der hat einen ganz anderen Verlauf und dort, wo der Weg eingezeichnet ist, da ist zum Beispiel keine Wegkreuzung gewesen, ich hätte dort gar nicht weg können. Also, der Weg geht mittlerweile tief anders. Er ist vielleicht früher mal auf dem, auf dem anderen, eingezeichneten Weg entlang gegangen, aber den Weg gibt es so nicht mehr, der geht jetzt da. So, was mache ich? Ich zeichne den Track auf, das läuft bei mir standardmäßig mit, wie ihr wisst, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wird der Track aufgezeichnet. Den Track lade ich mir dann in ein Programm oder ich kann ihn auch online hochladen auf die Online-Plattform und dann über einen Online-Editor arbeiten, ganz wie ich das möchte. Ich mache es im Normalfall lokal bei mir auf meiner Maschine mit dem Java OSM-Editor, kurz JOSM genannt. Und mit dem bearbeite ich dann entsprechend den Weg und stelle diese Änderung dann auch online. Stelle aber auch den gps track dann dazu und mache dann irgendwo vielleicht sogar noch mal in, beim Hochladen dann in den Änderungsdatensatz den Vermerk dazu, okay, Wegverlauf in dem und dem Bereich Geändert, weil der Wegverlauf halt jetzt einfach anders ist. Der Wegverlauf korrigiert oder, oder angepasst an aktuelle Verhältnisse oder irgendwas in die Richtung. Dass man einfach auch in der History sehen kann, aha, okay, der hat einen Grund gehabt, warum man das geändert hat. Der hat das jetzt nicht einfach mutwillig geändert, weil ihm gerade Fahrt war, sondern der hat das bewusst geändert und hat einen Grund gehabt dafür. Und dann gibt es vielleicht sogar noch mal den GPS-Track dazu und dann sieht man, aha, okay, der ist das wirklich gegangen. Und durch diesen quasi ständigen Review-Prozess braucht man jetzt keinen speziellen Freigabeprozess eigentlich für irgendwelche Daten. Das ist der Hintergedanke dahinter. Also man hat eigentlich quasi eh diesen ständigen Review-Prozess durch alle anderen User und alle anderen Nutzer. Und man kann davon ausgehen, wenn das irgendwie ein Weg von Bedeutung ist, der öfter gegangen wird von mehreren Leuten, dass der dann, selbst wenn er falsch ist, in relativ kurzer Zeit wieder korrigiert wird. Gut, so viel mal zur Grundlage von der OpenStreetMap einmal selbst. Ähm, kommen wir vielleicht mal zum nächsten Thema, was da mit dieser OpenStreetMap oder auch dem Kartenzeichnen oder dem Eintragen von Geodaten zusammenhängt. Nämlich dem Auftrittzeichnen von Tracks mittels GPS. Ja, irgendwo müssen ja schließlich die Daten herkommen. Und die meisten Daten kommen in irgendeiner Art und Weise von einem GPS oder beziehungsweise werden mit einem GPS-Gerät aufgezeichnet. Es gibt aber Ausnahmen noch dazu, zu denen komme ich dann später noch. Aber so der Großteil der GPS-Daten wird oder Geodaten in der Streetmap wird mal prinzipiell mit GPS-Geräten ähm, aufgezeichnet, aufgenommen, wie auch immer. Warum ist das so? Naja, im Prinzip ganz einfach. GPS ist mittlerweile eine Technologie, die sehr weit verbreitet ist. Man hat das heute in praktisch jedem halbwegs modernen Handy drinnen. Und zwar egal, ob das jetzt ein Smartphone ist oder ob das ein normales Mobiltelefon ist. Das GPS ist mittlerweile praktisch in jedem Mobiltelefon eigentlich verfügbar oder also in jedem bisschen moderneren Mobiltelefon zumindest, und das macht es einfach, solche Daten mal prinzipiell aufzuzeichnen. Ja, ich starte den GPS-Empfänger im Mobiltelefon und laufe einfach mal durch die Gegend. Ja, wenn ich jetzt wirklich nur Wegverläufe aufzeichnen will, so wie das zum Beispiel bei Wanderwegen ist oder so, oder auch irgendwelche noch nicht eingetragenen Gasserln, neue Straßenzüge oder was auch immer. In einer Stadt oder einer Ortschaft, dann brauche ich gar nicht mehr machen. Ja, ich starte mit GPS, ich starte irgendwo die Aufzeichnung von dem Track. Das heißt, ich sage, okay, ich habe mein GPS jetzt gestartet und zeichne mir den Track irgendwo auf, speichere mir diesen Verlauf irgendwo ab. Dann nehme ich mir diesen Verlauf, lade mir den in irgendeinen Karteneditor oder lade den direkt hoch auf die Plattform oder was auch immer und habe das verfügbar und kann sofort damit beginnen, den Weg nachzuzeichnen, den ich da abgelaufen, abgefahren, abgegangen bin, was auch immer. Und das ist mal das eine, also es ist sehr weit verbreitet und sehr leicht verfügbar. Und zwar jetzt unabhängig davon, ob das jetzt wirklich GPS ist oder ähm, Galileo-System oder GLONASS oder was auch immer, ähm, ist jetzt völlig wurscht, welches System es da wirklich verwendet wird, aber alles was so Satellitenortung und Satellitennavigation angeht, ist mittlerweile sehr weit verbreitet und auch gut verfügbar. Auch die meisten moderneren Naves haben irgendwie eine Funktion, einen Track, den ich abfahre oder abgehe, zu speichern, aufzuzeichnen. Damit kann ich schon mal Daten generieren, die ich dann in die OpenStreetMap relativ simpel und schnell einpflegen kann. Ich kann mit dem GPS natürlich auch Wegpunkte markieren, Ja, wenn ich jetzt sage, ah, da ist ein schöner Aussichtspunkt oder... Da ist ein Wegweiser oder da ist eine Telefonzelle oder da ist, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein Sitzbanker oder was auch immer. Dann kann ich mir auch Wegpunkte setzen, zumindest auf Navigationsgeräten und, und äh, wirklich in wirklichen Geräten geht das. In den meisten äh, Softwarepaketen, die es jetzt für Smartphones für diese Zwecke gibt, gibt es das auch, diese Möglichkeit, auch Wegpunkte zu setzen, die auch irgendwie mit einem Text zu versehen oder mit einem bestimmten Symbol zu versehen, dass ich später mal weiß, aha, okay, das Symbol ist Wegweiser, das Symbol ist Bank, was auch immer, das kann ich mir für mich selber irgendwie markieren und kann das dann auch wieder eintragen. Und das ist, einmal, also das ist einmal der Hauptgrund, Ja, es ist weit verbreitet, leicht verfügbar und es ist eigentlich ziemlich genau. Also die Position die Genauigkeit, speziell bei gutem Wetter und Halbwegs freie Sichtbedingungen zum Himmel sind bei diesen Satellitennavigationssystemen mittlerweile sehr, sehr genau und sehr präzise. Also mit modernen GPS-Empfängern hast du Abweichungen im Bereich von zwei Meter, wenn überhaupt. Und das ist, sag ich mal, für die meisten Geodaten eigentlich ausreichend genau. Was wäre jetzt die Alternative dazu, dass man nicht mit GPS aufzeichnet, wenn man sagt, na, das ist noch nicht genau genug oder so. Es gibt dann eigentlich nur mal eine wirkliche Alternative und das wäre wirklich das klassische Vermessen, die klassische Landvermessung. Die ist sehr aufwendig, sehr zeitintensiv und auch sehr materialintensiv. Also die Geräte, die man dafür braucht, sind sehr teuer und die wird sich wohl kaum jemand leisten wollen, weil einfach Kosten, Nutzen in keiner Relation stehen. Das ist der ganz einfache zweite Grund, warum man das nicht macht, sondern warum da GPS-Daten herangezogen werden im Normalfall. Ähm, es gab dann auch mal irgendwo eine, ich glaube, wissenschaftliche Untersuchung für Deutschland, glaube ich, war das. Das war, ist aber schon ein paar Jahre her, ähm, wo man auch also versucht hat, den Vergleich zu ziehen, Positionierungsgenauigkeit zwischen OpenStreetMap-Daten und kommerziellen Daten. Und da ist man eigentlich drauf gekommen, dass der Unterschied gar nicht mal so groß ist. Also der Unterschied ist eigentlich in den meisten Fällen vernachlässigbar, für die, auch für die meisten Anwendungsfälle, weil ob der Weg jetzt dann mit der links oder rechts verläuft, ist im Normalfall nicht wirklich tragisch. Also von dem her, also die Positioniergenauigkeit ist in den OpenStreetMap-Daten definitiv mehr als ausreichend. Das ist absolut okay und dafür eignen sich diese ganzen handelsüblichen GPS-Empfänge auch ganz wunderbar. Es gibt jetzt noch eine dritte grundsätzliche Möglichkeit, GPS oder Geodaten in die Datenbank einzutragen oder wie man an diese Daten herankommt. Das ist ganz einfach der. Dass ich jetzt zum Beispiel irgendwo herumgehe und ich habe einen Zettel in der Hand und ich schreibe mir das einfach auf. Ja, also ich will zum Beispiel Telefonnummern, ah, Telefonnummern sage ich, Hausnummern zuweisen. Ja, also ich gehe in den Straßenzug entlang und ich weiß, okay, ich habe jetzt von mir aus dem Satellitenbild nachher, dass ich mir auch noch drüberlegen kann, die Häuser drinnen und, und ich schreibe mir jetzt einfach die Hausnummern auf, welche Hausnummern das so der Reihe nach einfach auftauchen. Da kann ich nicht mir, wenn ich einfach einen Zettel nehme und ich schreibe das einfach da rein noch auf. Es gibt dann auch so Sachen Walking Papers zum Beispiel, wo ich dann einen Kartenausschnitt ausdrucke, wo alles, was in der OpenStreetMap schon gemappt ist, mal drauf ist. Und dann kann ich durch die Gegend gehen, in, dort eben in diesem Kartenausschnitt entlang sozusagen, ich bewege mich dann draußen irgendwo herum, kann dann eben da in diesem quasi Planausschnitt meine Daten eintragen, Hausnummern, Straßenlaternen, was auch immer, halt nachdem wie ich das sehe in der Relation zu den anderen Kartenmerkmalen ja, im, im, in Relation zu Straßenkreuzungen oder äh, zu Gebäuden oder was auch immer, was halt vorhanden ist, wo ich mich orientieren kann, kann das Ganze dann einscannen, also ich brauche das dann nicht, gar nicht so sehr wirklich von Hand exakt übertragen, ich kenne das Ganze ein oder fotografiere das mit einer Digitalkamera, ist völlig wurscht, lade mir das hier rein und auf diesem Bild ist dann ein QR-Code drauf. Dieser QR-Code wird dann eingelesen und automatisch wird dann dieser Kartenausschnitt, den ich eingescannt habe, zum, oder zu den Daten, zu den Geodaten, sozusagen aus der OpenStreetMap-Datenbank, dazu positioniert, geografisch in der Lage. Und dann kann ich sofort beginnen, in meinem Karteneditor die Daten 1 zu 1 zu übertragen und ich brauche gar nicht hin und her springen, sondern ich sehe das wirklich in meinem Karteneditor eingeblendet, im Hintergrund, so leicht gedimmt und kann da dann entsprechend meine Sachen nachzeichnen. Also auch das ist eine Möglichkeit, wenn man gerade kein GPS zur Verfügung hat oder wenn man einfach sagt, okay, dafür, für das, was ich da mappen will, brauche ich jetzt gar kein GPS, sondern das reicht mir auf die Art und Weise auch. Oder es ist vielleicht mitunter sogar einfacher, ja? weil wenn ich dann bei jeder Hausnummer einen einen Punkt setzen muss im GPS und den irgendwie beschriften muss und so weiter, ist das auch mühsam. Man kann natürlich dann auch noch Audio- und Video-Tagging machen, das heißt man läuft durch die Gegend, hat irgendwie eine Audioaufzeichnung mitlaufen oder eine Videoaufzeichnung mitlaufen, die man dann mit einem GPS-Track synchronisiert. Das heißt man muss natürlich vorher das Aufnahmegerät einmal auf die GPS-Zeit synchronisieren und dann kann man sagen, okay, wie ich das aufgenommen habe, war ich genau in der Position. Dann setze ich an der Position mein Kartenmerkmal. Also ich kann durch die Gegend laufen und sage, ah, da ist jetzt Hausnummer 23, da ist Hausnummer 25, da steht eine Straßenlaterne, da steht ein Hydrant. Das Ganze kann ich dann auch noch eben mit Bild unterstützen, das heißt entweder über Fotos oder über eine Videoaufzeichnung und kann dadurch dann auch wieder meine Kartendaten setzen. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, aber die am weitesten verbreitetste ist einfach die Aufzeichnung mittels GPS, sei das mit Smartphone oder einem eigenen GPS-Gerät oder was auch immer. Wie mache ich das jetzt? Im Prinzip ganz einfach. Ich habe prinzipiell zwei GPS-fähige Geräte, oder Geräte sind es eigentlich drei. Das eine ist mal mein Garmin eTracks 30, das mitläuft, wo ich dann auch Wegpunkte einzeichne und so weiter. Und das läuft, ist mein Smartphone. Allerdings mein Smartphone in Kombination mit einer sogenannten GPS-Maus. Das heißt, ich verwende nicht das interne GPS-System, was im Smartphone eingebaut ist, sondern ich habe nochmal so ein kleines eigenes Kastel, was wirklich nur für den GPS-Empfang zuständig ist und das dann via Bluetooth mit dem Handy verbunden wird, die Positionsdaten überträgt, auch die Rotationsdaten, also Kompassdaten überträgt und am Smartphone habe ich dann die Software, die dann mitläuft die den Track aufzeichnet, wo ich Wegpunkte setzen kann und so weiter also genauso wie auf meinem Garmin GPS genauso mache ich das dann quasi parallel auch auf dem Smartphone in den meisten Fällen ist es dann so, dass ich das Smartphone einfach nur den Track aufzeichnen lasse, also Wegpunkte setzen so mache ich am Smartphone meistens gar nicht so sehr sondern das lasse ich einfach mitlaufen also das ist ist auch der Bildschirm abgedreht. Ja, das läuft im Hintergrund einfach weiter, der Prozess. Diese Aufzeichnung läuft weiter, auch wenn der Bildschirm abgedreht ist. Ich zeichne das einfach auf und fertig. Das läuft einfach so mit und der große Vorteil dabei ist jetzt im Vergleich zu dem, wenn ich jetzt das interne GPS vom Smartphone verwenden würde, dass die Bluetooth Verbindung sehr sehr sehr viel weniger Strom benötigt als der GPS Empfänger. GPS Empfänger, wissen alle, sagen, Smartphone-Akkus innerhalb kürzester Zeit leer und das macht das Bluetooth nicht. Und das ist halt der Vorteil, diese, also diese GPS-Maus hat einen eigenen Akku und die, das Ding ist auch insgesamt ja auf das optimiert und entsprechend ausgelegt und da kann man also zwei Tage unterwegs sein, ohne dass ich das Ding jetzt inzwischen nochmal aufladen muss und kann durchgängig aufzeichnen, das ist überhaupt kein Problem. Warum mache ich jetzt überhaupt diese doppelte Aufzeichnung? Das könnte man sagen, okay, wie der reichen, wenn du einen Track hast, ne? also, wofür doppelt, ne? geht's noch? Ähm, Hintergrund ist ganz einfach. Doppelte Aufzeichnung bedeutet doppelte Genauigkeit. Warum? Ganz einfach, weil ich den Track mitteln kann. Das heißt, ich, habe jetzt, ich gehe einen Wanderweg entlang. Der Wanderweg führt mich durch ein Waldstück. Das Waldstück ist relativ dicht bewachsen. Das heißt, der Satellitenempfang geht entsprechend zurück. So. Wenn ich jetzt nur einen Track habe, ist die Gefahr relativ groß, dass die Abweichungen, die seitlichen Abweichungen links, rechts vom Weg, relativ groß werden. Dass mir das GPS zum Springen anfängt. Oder halt einfach die Abweichungen sehr, sehr groß sind. Ähm Wenn ich jetzt zwei Tracks habe, dann habe ich zwei Wegwaffe, die ich aufzeichne, die sicher nicht deckungsgleich sind. Wegverläufe lege ich übereinander und dann habe ich immer irgendwie so Punkte, wo sich die Wege sehr nah kommen oder die sich die, diese Wegaufzeichnungen sogar kreuzen. Und genau diese Punkte nehme ich dann für das Einzeichnen der Wanderwege. Das heißt, genau dort, wo sich diese zwei Spuren sehr nahe kommen oder wo sich diese Spuren kreuzen, setze ich meine Punkte. Wo ich, also quasi die Punkte für die, für die Open Geodata, Einträge dann in der Datenbank. Dort kommen meine Punkte hin, dort läuft dann wirklich mein Weg durch. Und damit wird die Genauigkeit trotzdem dichten Wald und so weiter sehr, sehr hoch. Weil ich einfach zwei Tracks habe, die ich mitteln kann. Und das ist der ganze Hintergedanke dabei. Zweiter Hintergedanke dabei ist einfach das Fallback, das Backup. Ja, das ist so dieses... Ähm, Doppeldenken irgendwo, ja, so quasi ein, ein, irgendwo so diesen safe mode irgendwo da abbilden. ja Also ich habe zwei Geräte, dann kann mir eines ausfallen und ich kann trotzdem noch weiter aufzeichnen, ja, so also wie man das von diesen klassischen Festplatten-RAID-Systemen kennt. Ja, ich habe zwei Festplatten, die eigentlich das Gleiche tun, die gespiegelt sind, wo die gleichen Daten drauf sind. Fällt mir eine aus, habe ich immer noch die zweite, ich kann die zweite austauschen und wieder rüberspiegeln und habe wieder mein konsistentes System und ich habe keine Daten verloren oder nur einen minimalsten Datenverlust. Das ist halt der zweite Hintergedanke für mich dabei, warum ich mit beiden Geräten aufzeichne, warum ich zwei Tracks parallel aufzeichne. Selbst wenn mir der Akku leer geht, ja, was passieren kann, aus irgendeinem Grund, ja, die Software hängt sich auf oder plötzlich ist der GPS-Empfang bei einem Gerät weg oder was weiß der Teufel, ja, es kann immer irgendwas passieren, dann habe ich für diesen Abschnitt, wo mir das passiert, keine Daten. Wenn es ganz blöd hergeht, ist das schon ziemlich am Anfang, wenn ich unterwegs bin, dann habe ich den kompletten Track verloren oder fast die komplette Aufzeichnung verloren. Habe ich ein zweites System mit, läuft das Backup. Ich kann trotzdem weiter aufzeichnen und kann in Ruhe mich um das sozusagen ausgefallene Gerät kümmern, kann Batterien tauschen, ganz in Ruhe, während ich unterwegs bin, während ich weitergehe, tausche ich die Batterien, ist überhaupt kein Thema. Oder starte das Gerät neu kann trotzdem weitergehen, weil das zweite Gerät, das Backup, läuft ja trotzdem immer noch mit. Also das sind die Gründe, also einerseits um eben die Genauigkeit, die Aufzeichnungsgenauigkeit zu erhöhen und andererseits eben dieses Backup. So, jetzt habe ich dann meine beiden Tracks, was mache ich dann damit? Wie gesagt, ich mache das Ganze dann so, dass ich mir das Programm chosen öffne. Das ist ein Java-Programm, läuft also auf allen Betriebssystemen, auf denen Java verfügbar ist, also im Prinzip auf allen, und lade mir da die GPS-Tracks hinein, also die aufgezeichneten Tracks, die einmal am GPS-Gerät sind und andererseits am Smartphone sind, lade ich mir in das Programm hinein, lege mir die übereinander und beginne dann, meine Geodaten einzupflegen. Das läuft dann so, dass ich einerseits die Wege, wo ich gegangen bin und wo die schon eingezeichnet sind grundsätzlich in der OpenStreetMap vielleicht noch mal verfeinere, ja, dass ich da noch mal den einen anderen Wegpunkt zum Beispiel noch mal optimiert setze oder wenn irgendwo wirklich ein gravierender Ausreißer ist, wo ich dann noch weiß, vom Wegverlauf ja her, eh das Eck hat der Weg aber dort nicht gemacht. Da war halt wahrscheinlich irgendwo ein Sprung in, in dem GPS-Track drinnen, nachdem das gezeichnet worden ist. Ja, dann setze ich den Punkt ein bisschen nach ja. und halt dort, wo die Wege, noch keine Wege eingezeichnet sind, zeichne ich dann die Wege ein. Natürlich entsprechend mit den äh, Attributen, das heißt, ich hinterlege dann noch, was für eine Typwege ist, das. ist das ein breiter Weg, ein schmaler Weg, welche Oberfläche hat der Weg, ist das ein Erdweg, ein Schotterweg, ein asphaltierter Weg, was auch immer. Das sind alles so Attribute, die da hinterlegt werden können und die ich auch möglichst umfangreich und möglichst detailliert und möglichst vollständig dann auch immer eintrage. Als Unterstützung verwende ich dabei meistens Fotos. Das heißt, wenn ich irgendwo auf einem Weg gehe, wo ich weiß, aha, der ist jetzt noch nicht in den Karten drinnen, das sehe ich ja am GPS, dann mache ich mal schnell ein Foto. Ja, mache ein Foto von während ich auf diesem Weg gehe und weiß dann sofort, okay, der Weg war so und so breit, hat die und die Oberfläche gehabt. Wenn es ist, fotografiere ich vielleicht noch die Wegmarkierung, wenn ich irgendwo auf einem Weg bin, wo ich sehe, ah, da ist eine Markierung, die Markierung ist aber in den OpenStreetMap-Daten noch nicht hinterlegt dann fotografiere ich die Markierung, vielleicht finde ich dann irgendwo auch nochmal einen Wegweiser, wo vielleicht nochmal draufsteht, wie der Weg heißt, wem der betreut wird und so weiter. Dann kann ich auch das wieder hinterlegen in der Datenbank von der OpenStreetMap. Und das ist so dieser grundsätzliche Ablauf. Ja? Also Daten aufzeichnen, ins Programm laden, entsprechend einzeichnen und dann diese Daten in die Datenbank hochladen. Das passiert im Prinzip in einem gebündelten Upload. Das ist ein sogenannter Änderungsdatensatz. Diesem Änderungsdatensatz kann ich dann auch einen Namen geben bzw. eine beschreiben, kann da reinschreiben, was ich gemacht habe. Also zum Beispiel, jetzt bei den Ausführungen zu bleiben, schreibe ich dort dann rein, okay, das war jetzt ähm, Wanderwege im Bereich XY aufgezeichnet und eingetragen. So, und vielleicht noch. Wegpunkte dazu oder Wegweise eingetragen oder was auch immer. Also die Beschreibung kann relativ umfangreich werden und sollte halt auch aussagekräftig sein. Sollte nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz sein und sollte die Änderungen kurz, knackig und trotzdem verständlich beschreiben. Also da sollte ich wirklich eintragen, was habe ich gemacht, so das andere Mapper nachvollziehen können, wenn sie sich zum Beispiel Daten anschauen, wenn sie sehen, hey, da hat einer meinen Weg geändert, den ich früher mal eingetragen habe, warum hat denn der das gemacht? dann steht dort zum Beispiel, okay, Wegverlauf hat sich geändert, da ist der Weg neu angelegt worden, läuft jetzt ein bisschen anders, dann, ist, dann sage ich, ja passt, okay, wird aktualisiert, ist okay, plasma. Ja. Und das ist so dieser grundsätzliche Vorgang einmal, wie man also Daten in die OpenStreetMap hineinbringt. Ja, dann sind die Daten mal in dieser Datenbank drinnen. Was kann man dann mit den Daten machen? Ganz einfach, ich habe das ja schon am Anfang angesprochen ist. Man kann das also in verschiedensten Online-Karten dann anschauen. Man kann aber eben auch Karten entweder selbst bauen oder fertig gebaute Karten auch herunterladen, zum Beispiel für Chipgeräte geräte Aber es gibt dann zum Beispiel auch für die Smartphones diverse Karten-Apps, die mit diesen Daten umgehen können. Das heißt, ich habe dann eine App auf meinem Smartphone ob das jetzt Android, iOS oder sonst so ein Betriebssystem, es ist dabei völlig wurscht. Das gibt es praktisch für jedes Betriebssystem, auch für Windows Mobile und, und was weiß ich was alles, gibt es das alles und da kann ich mir in dieses Programm, kann ich mir dann entsprechend die Daten hineinladen. Das kann jetzt sein wirklich als Rohdaten aus der Datenbank, das heißt ich 1 eins zu eins aus der Datenbank runter, das Programm damit und das Programm zeigt mir das eins zu eins an. Oder ich habe so vorgerenderte Karten, ja, also wie zum Beispiel, dass die Gaming Geräte zum Beispiel jetzt machen. Ja, die haben so ein eigenes Datenformat, so ein eigenes Vektorkartenformat mit der Endung äh, IMG. Warum auch immer die das genommen haben, keine Ahnung, ist halt so. Und da ist das ein bisschen ja, strukturiert abgelegt. Das ist quasi auch so wieder eine kleine Datenbank oder so. Und dieses Format ist seit längerer Zeit schon... Ähm, Gut, sehr gut dokumentiert. Es ist nicht wirklich offengelegt von Garmin, aber es, da haben sich, glaube ich, auch mal irgendwie ein paar Hacker oder so dahinter geklemmt und oder wie auch immer, keine Ahnung, oder das hat dann Garmin, glaube ich, sogar mal irgendwann offengelegt. Aber das ist auf jeden Fall ein Kartenformat, was mittlerweile sehr gut dokumentiert ist. Und mit diesem Kartenformat können dann zum Beispiel auch sehr viele Smartphone-Apps eben umgehen. Also ich kann diese Image-Dateien da reinladen in dieses Programm und kann sagen, okay, ich verwende jetzt diese Image-Dateien und er zeigt mir dann diese Daten an Und hab, damit habe ich den Vorteil, ich brauche keine mobile Datenverbindung mehr. Das heißt, es ist mir dann auch egal, wenn ich dann irgendwo ins Ausland fahre, wenn ich die Kartendaten vorher mir entsprechend heruntergeladen habe und auf mein Smartphone geladen habe, habe ich diese Kartendaten auch im Ausland verfügbar und brauche keine mobile Datenübertragung. Brauche keine Kosten. Ich muss jetzt da nicht irgendwie teure Rummengebühren zahlen. Und das ist natürlich schon eine gute Sache und das Tolle bei der OpenStreetMap ist gerade in, ich sage einmal, urbaneren Gebieten, also gerade Mitteleuropa zum Beispiel, ist das so der Klassiker. Ja. Das ist schon relativ ausführlich mittlerweile gemappt, also da gibt es eigentlich nicht mehr viel, was in diesen Kartendaten nicht enthalten ist, so an grundsätzlichen Wegen, Straßen und so weiter. Und in sehr vielen Bereichen ist die OpenStreetMap auch sehr viel aktueller, als es kommerzielle Kartenwerke sind. Es gibt aber natürlich den umgekehrten Fall auch dort, wo wenig Leute unterwegs sind, wo nur selten jemand hinkommt. Dort sind natürlich mitunter auch die Kartendaten nicht so aktuell. Das ist klar. Aber in den Gebieten, wo viele Leute unterwegs sind, wo viele Mapper natürlich damit auch unterwegs sind, sind auch die Kartendaten sehr aktuell. Weil sobald da irgendwas umgebaut wird, sobald da irgendwo eine neue Straße dazu kommt oder sobald der Straßenverlauf irgendwie geändert wird oder es kommt irgendwo ein Kreisverkehr dazu, kannst du eigentlich davon ausgehen, sobald es irgendwie ansatzweise fertig ist, ist das auch in der OpenStreetMap drinnen. Und das ist halt schon ein Riesenvorteil, weil man damit einfach auf sehr, sehr aktuelle Karten zurückgreifen kann. Und damit nicht Gefahr läuft, jetzt irgendwie eine Kreuzung zu verpassen. Oder oh, jetzt komme ich dann in den Kreisverkehr, welche Ausfahrt muss ich denn da jetzt nehmen, weil das schaut in der Karte noch ganz anders aus. Das ist eher die Ausnahme, wenn man mit OpenStreetMap-Daten arbeitet, im Normalfall. Also zumindest, wie gesagt, in äh, dichter besiedelten Gebieten und auch Gebieten, wo halt entsprechende Technik breit verfügbar ist. Ja Klar, wenn man jetzt natürlich irgendwo im Urwald am Amazonas unterwegs ist, dort werden nicht recht viel Wege eingezeichnet sein wahrscheinlich. Ja. Oder man ist irgendwo in der Sahara und so, werden wahrscheinlich auch nur die Hauptrouten eingezeichnet sein. Aber irgendwelche ähm, Tracks, die vielleicht irgendwelche ähm, Karawanen nutzen, ja, werden dort nicht eingezeichnet sein oder nicht unbedingt sehr aktuell sein. Also auf das, auf das muss man natürlich schon immer ein bisschen Rücksicht nehmen, dass da die Aktualität natürlich schon auch immer davon abhängt, wie viele Mapper sind in dem jeweiligen Gebiet einfach aktiv. Da muss man natürlich schon immer ein bisschen aufpassen. Aber so im Durchschnitt habe ich bis jetzt, eigentlich überall wo ich war, mit den OpenStreetMap-Daten sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dort, wo vielleicht mal was gefehlt hat oder so, habe ich das einfach auch nachgetragen, wenn ich dort unterwegs war. Fällt mir auch irgendwie kein, keine Perle aus der Krone kann man ja gerne machen und es ist in Wahrheit auch nicht viel Aufwand, wenn man da mal ein bisschen Übung drinnen hat, also das geht dann sehr schnell, wenn man da mal so ein bisschen Übung hat mit, mit dem Programm auch und so und dann okay, passt, zeichne ich da den Weg, zeichne ich da das, das, das, weist die Attribute zu und so weiter. Man kann da auch sehr schön mit Vorlagen arbeiten, also wenn ich jetzt wie ein spezifisches Objekt mappen will, dann... Ja, also ich sage jetzt zum Beispiel einen Hochstand, ja, dann muss ich nicht erst nachschauen, mit welchen Attributen muss ich denn den da genau versehen, sondern ich kann mir eine entsprechende Vorlage aufrufen in dem Programm. kann sagen, okay, das soll ein Hochstand sein, ähm, der hat die und die Attribute, da kriege ich dann ein Dialogfeld, wo mir schon so gewisse Felder vorgeschlagen werden. Die fülle ich aus, speichere das Ganze und kann damit einmal davon ausgehen, dass ich einerseits einem gewissen Standard damit folge, andererseits eben auch die Attribute richtig hinterlege. Dass das richtig dann eingetragen ist in der Datenbank äh, nach den Standards, auf die sich die Community halt irgendwie mal geeinigt hat. Ob das jetzt immer ganz hundertprozentig optimal ist, dieser Standard, ist jetzt ein anderes Thema. Ja, also da scheiden sich natürlich immer ein bisschen die Geister, da kann man drüber diskutieren. Ähm, ich nehme das immer ein bisschen pragmatisch und sage: Okay, wenn es da irgendwie so einen, eine Einigung gibt dazu, eine Vereinbarung, dass man das so machen soll, na, dann machen wir es halt. Ja, ist ja egal. Solange es alle gleich machen, ist es wurscht, weil dann weiß trotzdem immer noch jeder, was gemeint ist. Beziehungsweise kann es immer noch jeder entsprechend dann auswerten. Und auf das kommt es schlussendlich an. Man muss die Daten vernünftig verhalten können. Wenn jetzt jeder den Hochstand anders mappen würde, weil der eine schreibt, ähm, das ist ein Hochstand, der andere sagt, das ist ein Ansitz, der dritte sagt, wieder das ist wieder ganz was anderes, dann kann man das in den entsprechenden Karten nicht vernünftig darstellen, nicht rendern, nicht gescheit auswerten nicht vernünftig verarbeiten. Und darum ist es halt auch immer wichtig, dass man da ja einfach auch den entsprechenden Standards sich irgendwo anpasst und dass man diese Standards nach Möglichkeit befolgt und dafür sind eben diese Vorlagen sehr gut, weil sich die eben an diese Vorlagen oder an diese Standards, an diese Vereinbarungen einfach halten im Normalfall. Und darum mache ich das eigentlich ganz gern. Ja, dann haben wir eben unsere Karten, entweder am Garmin drauf, also auf unserem GPS-Gerät drauf oder am Smartphone drauf und dann können wir das verwenden und das Ganze kostet uns genau nichts. Und mittlerweile gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Kartenwerke, die man da kriegen kann. Von den Online-Karten ist meine Lieblingskarte für, also immer wenn ich irgendwo wandernd oder so unterwegs bin, ist die Hike-and-Bike-Map. Die finde ich... Ganz toll von, von der Visualisierung her, die hat also ein für mich sehr angenehmes Darstellungsformat, mit dem ich sehr gut zurechtkomme. Eine zweite Karte, die so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, ist die sogenannte Wanderreitkarte. Ist auch ein Projekt aus Deutschland, genauso wie die Hike Bike Map. Hat im Prinzip ein ähnliches Ziel, also die hat eben den Schwerpunkt auch auf Wanderwegen und aber auch auf Reitwegen. Und da werden auch wieder entsprechende Kartenelemente dann gerendert und so weiter. Und bei der Karte ist es so: die Wanderreitkarte karte gibt es auch als Download-Version eben für Garmin oder für das Garmin-Format. Das gibt es bei der Hike -and Bike Map leider nach wie vor nicht. Ich warte immer noch darauf, dass das irgendwann kommt. Und das wäre so ein Feature, was ich mir sehr, sehr wünschen würde bei der, von der Hike -and Bike Map. Aber ähm, ja, wahrscheinlich haben sie es noch nicht wirklich hingebracht, diesen Kartenstil eben dann auch auf die Garmin-Karten zu übertragen. Das ist nicht so ganz einfach, aber bei der Wanderreitkarte gibt es das eben, da gibt es eben auch die Downloadmöglichkeit im Impat und da kann ich dann eben auch, oder da kriege ich eben auch die Wanderwege dargestellt, auch mit den entsprechenden Farben, mit den entsprechenden Symbolen, ähm, da werden auch wirklich die Wanderwegmarkierungen wirklich dargestellt, wie sie wirklich aussehen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, speziell wenn man eben auf Wanderungen oder so unterwegs ist oder auch auf Mehrtagestouren und solchen Sachen. Ansonsten ja, gibt es natürlich noch einen Haufen andere Karten, je nachdem was man halt eben wie gesagt an ähm, gerade braucht, also wo halt gerade die Anforderung liegt, was man halt gerade wissen will von dem Kartenwerk. Es gibt für fast jeden Fall irgendwie spezialisierte Karten wenn man das möchte. Es gibt natürlich auch Karten, wo allgemein sehr viele Informationen drinnen stehen, wo also das möglichst vollumfänglich dargestellt wird. Das muss man halt dann einfach für sich selber wissen, was will ich, was will ich sehen in der Karte, was brauche ich, was für einen Anwendungsfall, was für einen Anwendungszweck habe ich da jetzt gerade dafür. Und dann gibt es noch für den Rechner grundsätzlich noch zwei ganz interessante Programme, die ich euch da noch empfehlen will, und zwar das erste ist das sogenannte Imperative. Und Imperative ist im Grunde genommen ein Programm, mit dem man Kartendaten als Bilder rendern kann, also visualisieren kann. Das heißt, ich nehme mir einen Datensatz aus der OpenStreetMap heraus oder ich kann auch zum Beispiel auch GPS-Daten nehmen, also ganz normale GPS-Tracks, und kann mir die visualisieren in entsprechenden unterschiedlichen Kartenstilen und so weiter. Und ich kann mir das ganze als unterschiedliche Kartenkacheln exportieren lassen, ich kann mir das als große Bilder exportieren lassen und so weiter. Wofür ist das jetzt gut? Das kann man zum Beispiel gut verwenden oder ich mache es halt so zum Beispiel, wenn ich jetzt Karten wenn wir zum Beispiel mit den Schlittenhunden unterwegs sind. Wenn wir eine Wanderung machen, dann gibt es zu dieser Wanderung immer auch eine Karte dazu. Und dann gehe ich zum Beispiel her und sage, okay, ich will jetzt den Kartenausschnitt, den lade ich mir rein. Und ich lade mir einen entsprechenden GPS-Track hinein, den ich mir entweder irgendwo heruntergeladen habe oder selbst erstellt habe, je nachdem. Lege mir das Ganze übereinander, kann das dann so darstellen in der Karte, wie ich das haben möchte. Das heißt mit dem entsprechenden Kartenstil, dass da ein möglichst gutes Kontrastverhältnis auch da ist. Dann kann ich noch Höhenlinien dazu zeichnen, ich kann noch Höhenschattierungen noch dazu machen. Und das kann ich aber alles... Komplett individuell darstellen, so wie ich das gerade für gut finde, so wie das für die Lesbarkeit gut ist für den jeweiligen Anwendungsfall. Und dann nehme ich das, mache ein Bild davon, schmeiße das in ein, eine Formularvorlage im Prinzip, die wird ausgedruckt und die können und, und auch online gestellt dann ja für die Teilnehmer. Die können sich das herunterladen, ausdrucken und die Karte, diesen Kartenausschnitt machen. Großer Vorteil, ich kann den Kartenausschnitt sehr genau definieren, um welchen Bereich ich diesen Kartenausschnitt haben will. Ich kann... Die Kartenvisualisierung sehr, sehr stark beeinflussen. Also, ich kann wirklich sagen, okay, das Element soll genau so gerendert werden. Diesen Aufwand jetzt betreibt für jedes Element. Ist ja jetzt mal dahingestellt, aber man kann auch mit Vorlagen arbeiten. Also, in dem Programm gibt es wieder Vorlagen, wo man sagt, okay, den grundsätzlichen Kartenstil will ich haben, aber ich will mir den zum Beispiel noch optimieren. Ich will da Farben anpassen, was auch immer. Oder ich will bestimmte Elemente nicht angezeigt haben oder andere Elemente will ich angezeigt haben, die momentan nicht angezeigt sind. Das kann ich in dem Programm alles machen. Ich kann diese Kartendaten auch in einem sehr hohen Zoom-Faktor exportieren und auf sehr, sehr große Bildformate exportieren, dass ich die zum Beispiel in Großformatik ausdrucken kann. Ja, das kann zum Beispiel sinnvoll sein für einen Streckenplan auf einem Rennen zum Beispiel. Also wenn wir Schlittenhunderennen machen oder Trainingslager machen für den Trailplan. Oder das kann sinnvoll sein, wenn man irgendwo Infotafeln aufstellen will auf einem Wanderweg und man will das darstellen. Man will die, die, Wander-, die Gegend dort äh, kartenmäßig darstellen und dann vielleicht einen Wegverlauf oder mehrere Wegverläufe einzeichnen. Dann können solche Sachen sinnvoll sein. Ist es wahrscheinlich für die meisten von euch jetzt noch nicht so interessant, aber gerade so irgendwie zu sagen, ah, jetzt will ich da irgendwie eine Tour machen und will aber da jetzt nicht die dicke, komplette Wanderkarte mitschleppen, ja dann mache ich mir zwei, drei A4-Blätter Ausdrucke und die nehme ich mir halt mit für die einzelnen Abschnitte von dem Weg zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich denke jetzt da zum Beispiel an so einen, einen, Weitwanderweg, ja, wo man vielleicht so zwei, drei Tagesetappen vielleicht machen will, ja, dann drucke ich mir eben genau diese zwei, drei Tagesetappen einfach auf, äh, aus und muss jetzt nicht die ganze Zeit in die dicke Wanderkarte vom kompletten Weg, der vielleicht über 800 Kilometer geht, mitschleppen, sondern ich habe drei auf vier Blätter mit, wo halt meine Karten und Schnitte drauf sind und ich habe auch alle Informationen, die ich brauche. Ich kann mich auch orientieren, ich kann, wenn ich einen vernünftigen Kartenstil wähle, sprich irgendeine topografische Karte mir generiere, habe ich alle Infos, die ich brauche, zur Orientierung drauf. Also dafür kann das durchaus sinnvoll sein, wenn ihr irgendwo unterwegs sein wollt. Das zweite Programm für den Rechner, was ich euch empfehlen möchte, ist das Programm QLandKarte GT. Ähm, Kulantkarte ist ein relativ altes Projekt schon, das gibt schon ziemlich lange und ähm, ist grundsätzlich glaube ich auch auf so ziemlich allen Rechnerbetriebssystemen verfügbar also Windows und Linux auf jeden Fall und ich denke auch für macOS, soweit ich das im Kopf habe kann ich aber jetzt nicht hundertprozentig sagen und eine Kulantkarte kann unterschiedlichste Kartenformate darstellen also das kann Rasterkarten darstellen, sprich irgendwelche Scans oder Fotografien von Karten. Das kann aber auch Vektorkarten darstellen, also zum Beispiel eben die Garmin-Karten oder auch andere Formate. Äh, kann, glaube ich, auch SVG-Format, glaube ich, anzeigen als Kartendaten und so weiter. Und es kann aber auch Online-Quellen nutzen, zum Beispiel OpenStreetMap. Und macht das Programm halt sehr universell, weil man wirklich zwischen verschiedensten Kartenquellen einfach springen kann und switchen kann. Und es kann natürlich noch ein bisschen mehr, also das ist so ein bisschen das open source Portal zu Garmins Mapsource, wenn man das so sagen will. Oder zum, ähm, wie heißt die Gratis-Version von dem Zeug, was sie da haben, von Garmin. Äh, Basecamp, glaube ich, war das. Ähm ja, und coolant GT ist eben so ein bisschen die Open-Source-Version davon. Was man dort machen kann, ist, man kann äh, Strecken messen, man kann Tracks zeichnen, man kann Routen zeichnen und auch berechnen lassen. Mit einem, also Routenberechnung allerdings ein bisschen einem Umweg über ein Online-Tool, äh, das sogenannte Online-Route-Service, äh, Online glaube ich, heißt das. Ähm, ist ein Projekt von, ich glaube, irgendeiner deutschen Uni, auf das wird da zurückgegriffen, aber man kann eben auch Routenberechnung nach verschiedensten Kriterien machen und so weiter. Man kann sich das dann auch alles abspeichern und entsprechend auf GPS-Gerät oder Smartphone auch übertragen. Und Das ist eigentlich das Tool, was ich zu 90 Prozent für meine Tourplanungen in Verwendung habe. Und zwar völlig egal, ob ich mit dem Auto irgendwo hinfahre oder ob ich irgendwo eine Wanderung mache. Das ist eigentlich im ersten Schritt immer das, das Werkzeug der Wahl wenn es darum geht, irgendwie Streckenverläufe, Routenverläufe irgendwie ausfindig zu machen. Das Programm kann auch, äh, auch wieder mit Hilfe von entweder Online-Daten oder auch äh, hinterlegten SRTM-Daten, also Höhendaten, in den Karten setzen, kann das Programm auch entsprechende Höhenprofile darstellen. Das heißt, ich sehe dann auch, okay, welche Anstiege habe ich da drin, welche Gefällestrecken habe ich drinnen, wie steil wird das, wie viele Höhenmeter sind das überhaupt, die ich überwinden muss in Summe das kann das Programm alles, also das ist sehr umfangreich und ist extrem stabil, funktioniert tadellos und auch die routing Routingfunktionen und so weiter also das ist wirklich für die Tourplanung ist das wirklich mein Werkzeug, der erst im Normalfall Am Smartphone verwende ich persönlich die App Warux Maps Ordox ähm, Maps ist so ein, ja, kann im Prinzip äh, Online-Karten, aber auch Offline-Karten darstellen, kann, aus, kann also grundsätzlich Vektordaten und auch Bitmap-Daten darstellen. Und ähm, das eben entweder von Online-Quellen oder von Offline-Quellen, kann also auch eben dieses Garmin-Format und ich glaube sogar, dass das Ding OSM direkt auch kann. Da gibt es dann so einen eigenen Konverter noch dafür, der dann sozusagen aus den OSM-Daten dann noch einmal so eigene, ähm, ja also in so einem eigenen Format, das dann quasi übersetzt für, für das orlox Maps. Das Ding kann auch gleichzeitig Tracks aufzeichnen, man kann Wegpunkte speichern und so weiter und kann Geocaches anzeigen, also auch inklusive Beschreibung anzeigen und so weiter. Also das kann man da auch alles machen. Das ist so ein bisschen so ein so das Swiss Army Knife irgendwie, also das Schweizer Messer irgendwie für mich persönlich ja sagt mir sehr zu, auch von der Oberfläche her, von der Bedienbarkeit her, ist auch sehr stabil funktioniert eben auch mit dem externen GPS Empfänger, was auch nicht bei allen Programmen so immer hundertprozentig der Fall ist dass die mit diesen externen GPS Empfängern zusammenarbeiten, beim Oirox Maps geht's und ja, das ist so am, am Smartphone am Handy irgendwie so die das Programm der Wahl für mich persönlich hat auch noch einen zweiten Grund, weil man kann den aufgezeichneten Track aus Orux Maps direkt hochladen auf gpsis.com. So, jetzt wird es ein bisschen verwirrend. Was ist jetzt gpsis wieder? Ähm, da bin ich beim ersten Online-Service eigentlich. Ähm, gpsis.com ist eine Plattform, auf der man aufgezeichnete GPS-Tracks speichern kann und veröffentlichen kann. Man kann entsprechenden Tracks auch in einem Online-Interface, also in einem Web-Interface, also Web auch zeichnen. Das wird dann auch nochmal entsprechend dargestellt, ob das jetzt wirklich GPS aufgezeichnet war oder eben händisch anhand der Kartendaten gezeichnet worden ist. Und das habt ihr vielleicht bei mir im, ähm, im Podcast jetzt schon gesehen oder auch wenn es euch mal angeschaut habt, vielleicht die eine oder andere Seite auf unserer homepage und tauchen. Dann ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass da so Karten eingebettet sind, wo die Wegverläufe, die wo wir unterwegs waren, eingezeichnet sind und das kommt von gpss.com. Das ist genau von dort rausgenommen. Also Das ist für mich, darum ist für mich extrem praktisch, weil ich sage, okay, Track aufgezeichnet, Track hochladen auf gpss.com. Ohne Umwege, da brauche ich nichts machen. Der anonymisiert die Daten automatisch und ladet das Zeug hoch auf GPSS. und ich kann sofort auf diese Kartendaten eben in dem Interface von GPSes.com direkt zugreifen. Das ist halt irrsinnig praktisch, weil damit brauche ich nochmal sagen, okay, im Podcast-Beitrag, im Artikel einfach einbetten, fertig, Sache erledigt, Sache gut so. Deswegen nutze ich das Aurox Maps sehr sehr gern am Smartphone, ist meine persönliche Empfehlung an euch. Es gibt natürlich auch sehr sehr viele gleichwertige andere Smartphone-Apps, die das gleiche können ja, oder ähnliches können. Ähm, ich bin halt über gps.com eben auf das Aurox Maps aufmerksam geworden, habe mir das angeschaut und habe es getestet und für gut befunden und deswegen ist es bei mir halt jetzt einfach in Verwendung. Es gibt sicher andere Programme auch, die das genauso gut können. Ja, Also es ist Orlux Map sicher nicht das Einzige, was das kann. Gut, somit äh, bin ich jetzt einmal mit den Sachen, was die Kartendaten an sich angeht, eigentlich so ziemlich einmal durch. Ähm, eine Sache noch zur OpenStreetMap. Und zwar, es gibt zur OpenStreetMap sowohl einen Blog als auch einen Podcast. Der Podcast erscheint ungefähr alle drei bis vier Wochen, nicht ganz regelmäßig, aber so in der Größenordnung und nennt sich Radio OSM und da werden ja immer wieder also es ist ein Interviewformat prinzipiell und da werden auch immer wieder alle möglichen Themen rund um die OpenStreetMap aufgegriffen, also ja wirklich alles querbeet. Vom Lizenzwechsel damals angefangen bis hin zu, äh, wie zeichne ich richtig auf oder wie mappe ich gewisse Sachen richtig, welche Attribute vergebe ich und äh, welche Attribute sind eigentlich zwingend erforderlich mehr oder weniger, was sollte man auf alle Fälle hinterlegen, was kann man weglassen, wenn man, wenn man sich nicht sicher ist und was sind so die, die grundsätzlichen Strategien, wie man sowas rangeht und was ist der Hintergedanke bei dem ganzen Projekt und so weiter und so fort. Also ähm, alle Themen, die es da um die OpenStreetMap irgendwie gibt, werden da behandelt. Man kann dann auch Vorschläge, Themenvorschläge machen, also man kann die dann entweder, also die senden auch live, ja, also der, der Podcast ist ein Live-Podcast, der also auch live gesendet wird, gestreamt wird. Während der Zeit sind die, die Leute, die das machen, auch in einem IRC-Chat verfügbar und, und ansprechbar. Ja, also da läuft ein IRC-Channel mit und dort kann man diesen, den, den Sprechern, den Ohren dann auch direkt Fragen stellen und, und Themen vorschlagen, was man denn aufgreifen könnte oder wenn halt irgendwo was unklar ist und so weiter. Ja, den würde ich euch an der Stelle einfach noch dazu empfehlen, weil da einfach sehr viele Hintergrundinfos auch mitgegeben werden. Von dem her, wenn das Thema näher interessiert, der kann sich das ansehen, beziehungsweise anhören, <lacht> vielmehr. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich habe mir da schon ein paar Folgen reingezogen. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe den auch erst relativ kürzlich eigentlich erst entdeckt, durch die Hörsuppe. Also da wieder mal großes Dankeschön an Christian von der Hörsuppe für die Erwähnung von Radio SM. Ähm, ja, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht so bald mal auf diesen Podcast gekommen das soll es mal fürs Erste zu OpenStreetMap gewesen sein ähm, machen wir gleich mal den Themenwechsel und kommen somit zum Server-Update, beziehungsweise auch zum FIATS. Diese zwei Themen spielen so ein bisschen zusammen. Also ihr wisst ja, FIATS habe ich schon in den letzten Sendungen schon angesprochen. Ich möchte ja mein Podcast-Publishing-System umstellen von Blogger auf den FIATS. Also auch hier wieder verweisend auf die Hörsuppe. Danke an den Christian. Das System an sich finde ich genial. Und ich will das auf jeden Fall einsetzen, weil mir das sehr zusagt. Ich habe allerdings noch... Ein Problem mit der ganzen Geschichte. Ich bekomme ihn momentan nicht zum Laufen. So ähm, Problem Nummer 1 ähm, Ich bekomme ihn bei mir nicht zum Laufen, weil auf der ähm, Netzwerkfestplatte, wo ich diese Sachen normalerweise als erstes teste, da äh, läuft das irgendwie gar nicht. Also da kriegt er irgendeinen internal Server Error, keine Ahnung. Muss ich aber dazu sagen, das ist keine Patch-Server, sondern ich glaube ein Micro-HTTP. Ähm, da könnte es durchaus sein, dass der Server irgendwie, also die Server-Software mit dem PHP-Modul irgendwie ein Problem hat, den Fiat da irgendwie entsprechend auszuführen. Vielleicht ist es auch irgendwie das XML-Paket, was da nicht so sauber funktioniert. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Der spielt mal nicht mit. Ich habe das Ganze auf meinem Standrechner unter OpenSUSE 12.1 glaube ich, ist es mal versucht, habe das Ganze dort ähm, also ich habe da natürlich auch einen Webserver drauf der im Normalfall aber stillgelegt ist, also nicht aktiv ist. Ich habe ihn mal aktiv geschaltet habe das darüber rüber geschaufelt. Ähm, bekam dann irgendeinen Error, der keine Ahnung, den ich auch nicht wirklich ergründen habe können, fürs Erste. Ähm, habe mich dann dazu entschlossen, okay, bin ja nicht egal, es muss ja sowieso schlussendlich auf meinem Webserver laufen. Also dieses ganze lokale geteste Vergieße es einfach mal und habe das Ganze einfach mal auf meinem Webserver hochgeladen. Ähm, Soweit so gut, ich habe mir da sogar so eine eigenes Subdomain angelegt, also einen ganz eigenen Bereich. Nur für den Viertel, komplett jungfräulich, ganz sauber, ganz schön quasi ein eigener V-Host innerhalb von, von meinem Webserver, Also ganz, ganz clean, also da kann nichts reinstören, gar nichts. Habe das hochgespielt alles und ähm, wollte also den 40 aufrufen oder habe ihn aufgerufen und bekomme dann die Fehlermeldung, dass sich in der index.php irgendein un, äh, nicht definierter oder ungültiger Prozeduraufruf oder irgendwas in der Richtung. Ne? Da habe ich mir gedacht so, hä? What the? Eh schon wissen. Ähm, ja, und <lacht> bin schlussendlich draufgekommen. Falsche PHP-Version, weil auf meinem Webserver läuft PHP 5.2 und der FIRZ benötigt mindestens PHP 5.3. Hm. Jetzt wäre das Ganze nicht so ein Problem. Man könnte ja grundsätzlich auf PHP 5.3 updaten, ja. Also das Kinderspiel, ne? Es gibt ja so paketverwaltung in Linux und so, ne? Alles ganz wunderbar. Ne? Das ähm, wäre ja überhaupt kein Problem, ja. Also mit mit, mit ähm, iPackage und so, ja, also, oder beziehungsweise am ähm, Webservices ähm, apt get ja, also APT, ähm, alles wunderbar, ne? Passt, installiere ich, ich mal PHP 5. <lacht> ja. Denkst du, ähm, spielt sich nicht, weil ich habe mir vor einiger Zeit, warum auch immer und wie auch immer, ich weiß es bis heute nicht wirklich, wie es zugegangen ist, aber ich habe mir irgendwie diese Paketdatenbank zerschossen. Passiert ist das Ganze so, dass damals der Webserver irgendwie, also der ganze virtuelle Server, dann sich irgendwie mal aufgekappt hat und einfach überhaupt nicht mehr reagiert hat. Ich habe den dann über den Hoster dann mal neu starten lassen, dann ist mal zumindest der Webdienst und so weiter mal, also diese ganzen Dienste mal wieder gelaufen. Das System war soweit auch stabil, alles kein Thema. Ähm, einziges Manko, ja, die Paketdatenbank war weg und damit natürlich kein Update, nichts mehr möglich. Ähm, ich habe dann in stundenlanger Mission irgendwie versucht, diese Datenbank wiederherzustellen, irgendwie zu retten. Es ist mir zu einem gewissen Teil auch gelungen. Also grundsätzlich läuft dieses System jetzt mal wieder. Ja, also man kann, ich kann zumindest so installierte Pakete noch updaten mitunter und so, aber halt nicht mehr alles. Also er hat gewisse Pakete hat er gefunden, gewisse Pakete nicht mehr. Ähm, hat es einfach zur Folge, ich kann PHP aus aktueller Sicht nicht mehr updaten. Problem ist auch, das ganze ist also ein Debian Linux und ist Debian Lenny, also eine etwas ältere Version von, von Debian Linux und ich würde die natürlich gerne auf das aktuelle Debian Linux updaten, was aber auch nicht funktioniert, weil ja die Datenbank zerschossen ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ich stelle die Quellen um, installiere die neuen Quellen rein und habe ein neues Linux, ähm, damit natürlich hätte ich dann auch PHP 5.3 und so weiter und so fort oder sogar noch höher, spielt sich leider alles nicht. Also äh, ich kriege den FIRTS momentan auf meinem Webserver nicht zum Laufen. Das ist so die Quintessenz, weil eben eine zu alte PHP-Version drauf ist und ich die aktuell nicht updaten kann. So. Logische Konsequenz aus dem Ganzen, es wird am kommenden Wochenende ein Server-Update geben. Das heißt, aber notgedrungen, weil ich mir ja den Server, die, die Datenbank zerschossen habe, muss das zwingend eine Neuinstallation des Servers werden. Das heißt, ich muss den Server komplett platt machen. Das bedingt natürlich so gewisse Backup Arbeiten im Vorhinein. Ja, also ich muss von dem Server ein komplettes Backup ziehen. Also von den Daten, die da drauf liegen, ja, und ich habe ja vom äh, ja, ich sag mal Internetbekannten auch, denen habe ich da auch so ein bisschen Webspace zur Verfügung gestellt für Ihr, ihr äh, Steyr Lkw Forum und zwar ähm, sind das die Macher von der Webseite Cosmo Tours, die betreiben so ein kleines Forum über Steyr Fahrzeuge, vor allen Dingen Steyr Lkw und ihr wisst, na, ich habe ja auch so einen Teil, so einen, ne, so einen Steyr 12M18, ne, Militär Lkw und so, ähm, der ja auf ein Wohnmobil umgebaut wird, der immer noch auf diesen Umbau wartet ähm, ja, und über das Kenne ich eben den, den Ronald, der im Prinzip der Initiator von Cosmo Tours ist. Den habe ich halt irgendwann mal angeboten, weil der hat mal so gefragt im Forum, na, ich brauche halt irgendwie so ein bisschen Webspace, damit ich so ein paar Dokumente und da irgendwie ähm, raufstellen könnte, die ich bekommen habe und so. Also da ist zum Beispiel sowas dabei wie, wie, wie das LDOS, ja, diese elektronische Dokumentation für die Steuerfahrzeuge. ja, also die. Kriegt, also es ist nicht so, das braucht jetzt keine Angst haben, dass da so uh, Copyright-Verstöße und so, ja sondern äh, das ist also etwas, das, das kriegt man von, von MN, wenn man da anfragt, kriegt man das zugeschickt. Ja. Also das war bei mir auch so, also ich habe damals an MN die Frage gestellt, ähm, wie schaut es aus, äh, wo kriege ich denn das? ja Weil Ersatzteilliste und so, und, und das wäre halt schon praktisch und Wartungsanleitungen und so, das ist da alles drinnen. Ne. Wo kriege ich denn das her? Ne, und nächsten Tag bekomme ich eine E-Mail zurück, ja, cds ist unterwegs. Ja, und... Das kommt auf einer gebrannten CD, ja, also Original von MAN, ja, also MAN Steyr. Und, ähm, ja, also da sehe ich jetzt mal nicht diesen großen kobel verstoß wenn das dann irgendwo für die Community dann auch so über das Internet irgendwie zugreifbar ist ja, oder abrufbar ist. Ähm, Wobei man da auch sagen muss, also da, da sind schon so, so ein bisschen so, so, so Zugriffsmechanismen auch dahinter. Also das ist nicht so ganz, ganz ähm, frei irgendwie zugänglich und so. Also ja. Also, also copyright-mäßig ist das sicher kein Thema, also das, das passt schon. Und ähm, das ist eben auch auf meinem Webserver drauf. Ne? Also das heißt, ich muss da jetzt natürlich ein Backup ziehen. Deswegen konnte ich das jetzt nicht das letzte Wochenende machen, sondern habe natürlich erstmal dem Ronald schreiben müssen. Hey, pass auf, ich habe davor ähm, Server-Backup machen und ähm, beziehungsweise Server neu aufsetzen und dafür muss ich eben das Backup ziehen. Das werde ich am Samstagvormittag machen, nächstes Wochenende, also am kommenden Wochenende jetzt und ähm, bitte dann ab Samstag dann nicht, also keine neuen Daten dazustellen. Ich bin zwar nicht davon gegangen, dass da jetzt noch mal irgendwas dazukommt, aber ja, einfach, dass er informiert ist und er hat mir dann auch zurückgeschrieben, ja, alles klar, kein Problem, ähm, kein Thema, mach nur, ne passt schon. Und ja, ich habe jetzt schon mal ähm, von Reisen, wandern Tauchen die, ähm, das Backup gezogen, also das Backup gibt es schon. Ähm, das liegt schon bei mir daheim gesichert auf meiner Netzwerkfestplatte, das ist da mal sicher abgelegt, dass ich das dann zurückschreiben kann. Ähm, ich werde mir das auch im Vorfeld, bevor ich dann den Server wirklich platt mache, auch diese ganze Backup-Geschichte nochmal auf eine zweite Platte kopieren, um hier wirklich ganz, ganz sicher zu sein, dass das auch wirklich da ist. Ja? Also, dass ich wirklich alle Daten wieder habe. Das ist schon sehr wichtig, dass mir da nichts verloren geht. Und ähm, ja, werde dann Samstag, je nachdem, wie ich die Backups dann fertig habe, die mir noch fehlen, dann so gegen Mittag, frühen Nachmittag den Server mal platt machen und neu aufsetzen und dann die ganzen Daten einfach mal wieder zurückspielen. Das wird eine Zeit lang dauern, aber ja, sollte jetzt auch nicht so das große, gravierende Problem werden. Die wird halt einfach etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber wird jetzt nicht das große Thema sein. Ich hoffe nur, dass das Neuaufsetzen sauber durchläuft, weil in diesem ganzen Zug auch irgendwie scheinbar so ein bisschen dieses also Remote-Administrations-Interface irgendwie ein bisschen, bisschen gelitten haben dürfte und diese Befehle mitunter nicht ganz sauber ausgeführt werden. Also ja, könnte es sein, dass es da vielleicht nochmal zu dem einen oder anderen Problem kommt, wo ich dann vielleicht nochmal den Support von Sam City bemühen muss. Also Sam City ist mein Hoster. Ne? Also kann sein, dass ich da die Leute noch mal ein bisschen bemühen muss. Ich hoffe nicht, aber mal schauen. Und ja, dann hoffe ich, dass ich mal diese ganzen Serverprobleme mal alle im Griff habe. Also dass mal diese ganzen Geschichten mal alle wieder erledigt sind und dass dann endlich wieder sauber läuft. Und dann natürlich hoffe ich, dass ich mir auch den Firz wieder reinziehen kann und äh, da mal installieren kann und mich da mal ein bisschen spielen kann, weil, naja, Folge 20 ist gar nicht mehr so weit weg. Also ich habe jetzt nach dieser Folge 15 hier, nach diesem Technik Special nochmal vier Folgen Zeit, also vier Monat, knapp, äh, vier, vier knapp einen Monat. Äh, naja, also Das heißt Ende Juli muss eigentlich alles über die Bühne sein, damit ich dann, wie geplant, zu Folge 20 auf den Viertz umsteigen kann. Jo, werden wir mal schauen, hm. was da noch so dazu kommt. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, dass das funktionieren wird in der Zeit. Ich gehe aber davon aus, dass der vier jetzt dann am Webserver mal sauber durchlaufen wird, wenn die entsprechenden ähm, Module alle installiert sind, also und aktiviert sind, vor allen Dingen das Mod Rewrite, das der vier einfach benötigt. Ähm. Ja, aber einfach mal schauen, was da jetzt dann rauskommt in der Testphase, ich gehe mal davon aus, dass das funktionieren wird, wird schon hinhauen. Ansonsten wird der Serverwechsel im ersten Schritt mal keine großen Veränderungen mit sich bringen, es wird halt einfach nur mal im Hintergrund ein neues Betriebssystem sein. Und ja, vielleicht komme ich dann irgendwann mal in drei Jahren oder in fünf Jahren mal dazu, dass ich auch mal ein bisschen das leert von meiner Homepage, von, also von unserer Haupthomepage, von unserem Freizeitportal Reisen, Wandern, Tauchen dann auch vielleicht mal wieder mal ein bisschen modernisieren kann. Ist aber halt auch so ein Problem, weil das so ein quasi selbstgezimmertes CMS ist irgendwie, was so... Halbdatenbank gestützt funktioniert, aber ja, irgendwie sehr, auf einem sehr manuellen Weg. Also, ähm, ja, es, es tut seinen Dienst, es funktioniert, es ist stabil, es ist relativ schlank, also von, von dem her ist es eigentlich ganz gut angelegt, aber ja, also was halt so Templates angeht und so, ist das halt. Naja, es ist halt über Tabellen aufgebaut, also ein Tabellenlayout und so wie man das eigentlich heute machen sollte, so über schöne Tiefblöcke und so. Also ja, es könnte irgendwie auch mal wieder ein Update vertragen, aber hm, naja, es gibt so viele andere Dinge auch, die ich noch machen will. Ja. einfach an mein Wohnmobilprojekt mit dem 12M18. Ach ja, hm, wenn man einfach mehr Zeit, Freizeit hätte. Naja, wie auch immer. Apropos Freizeit, ähm, bringt mich gleich zum nächsten Thema und eigentlich auch gleich zum letzten Thema für die heutige Sendung, die ist, glaube ich, schon wieder ganz schön lang geworden. Ähm, und zwar gehört das für mich halt auch nochmal irgendwo so ein bisschen zum Thema Technik dazu. Ähm, ich habe mal wieder ein bisschen eingekauft, ne? also so online mache ich ja ganz gern, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie in die großen Einkaufszentren fahrt und sich dann die Menschenmassen stürzt und da auf Schnäppchenjagd geht. Ne? Also das ja, ist jetzt nicht so meins. Ich bin jetzt eher so der Typ für, ich setze mich daheim vor den Rechner und schaue, was es so gibt und ja, das nehme ich und bestelle mir das halt dann online und ähm ja, ich finde, also dieses ganze Thema Online-Handel, E-Commerce und so weiter, also ich finde das echt gut, dass es das gibt. Also ich bin echt froh drüber, weil, also so, dieses normale Einkaufen gehen und so, so, uh, das kann irgendwie gar nichts. Also, wo ich das wirklich ganz bewusst mache, das ist nur bei einer einzigen Sachen, das ist die Tauchausrüstung. Ja, aber das ist halt einfach, da hängt halt wirklich das Leben dran, ja, und da, da gehe ich schon lieber so zum, zum Tauchshop meines Vertrauens, ja, wo ich irgendwie den Reinhard, äh, den Reinhard Feichtinger habe vom äh, Neptun Diving, der äh, wo, bei dem ich mir sicher sein kann, dass der weiß, wovon er da spricht und der auch weiß, was er mir da verkauft. Also der verkauft mir auch keinen Blödsinn, nur weil halt, weil er mir damit verdient, sondern das hat wirklich alles Hand und Fuß, was der da macht. Und ähm, ja, also, aber das ist so ziemlich das Einzige, wo ich das ganz bewusst mache. Ansonsten ist mir das eigentlich lieber so, äh, kriege ich das auch online, ja, also so. <lacht> ähm, ja, ist mir persönlich halt einfach sympathischer und lieber, dass halt irgendwie so ein bisschen Online-Handel und so, ja. Also wird dann wenig nach Hause geliefert, ja, ich brauche mich da nicht abschleppen, ich brauche mich nicht irgendwo in Stau stellen wegen einem Einkaufszentrum und ja, und man, das, was natürlich noch dazu kommt, ist, in sehr vielen Fällen, abgesehen jetzt von irgendwelchen Rabattaktionen, aber ansonsten in den meisten Fällen, bekommt man das Zeug halt einfach auch zu einem besseren Preis. Also ein oder dasselbe Produkt, ja. Das ist halt so, weil klar, die reinen Online-Händler, denen fehlt natürlich einiges an Personalkosten weg und so, ja, klar. Die können halt einfach einen besseren Preis machen. Ist halt so, ja. Und ähm, ja, kann man stehen dazu, wie man will, aber ich persönlich bin froh, dass es das gibt, weil es kommt meiner Faulheit, <lacht> was das Einkaufen angeht, einfach sehr entgegen. Ne? Also finde ich schon klasse. Ja, und ich habe wieder mal ein bisschen zugeschlagen und etwas, was ich schon da habe, ist die ähm, Scout Hammock Kombi Ultra von Exped. Ähm, was ist das? Es ist eine Hängematte. Klar, ja, Hammock. Ja. Hm. Das Schöne an der Hängematte ist, dass es ähm, das eine. Kombination eigentlich aus Hängematte und Tarp ist. Das heißt, es gibt zu dieser Hängematte gibt's noch mal ein Regendach. Und das ganze System ist extrem gut durchdacht. Man hat im Prinzip mal zwei sogenannte Schlitzseile, die man mal irgendwo um den Baum wickelt. Ja, und da wird dann sowohl das Regendach eingehängt als auch die Hängematte. Und auf der Hängematte ist dann auch ein Moskitonetz drauf, dass man dann auch noch mit entweder tracking oder Ästen oder sonst was schön abspannen und aufstellen kann. Dass man also da schön äh, auch das Moskitonetz weg hat vom Körper, ja, sodass die Gelsen nicht durchstechen können und so. Ähm, man kann in den Boden der Hängematte unten noch eine, Isol eine Isomatte reinhängen oder eine Luftmatratze, je nachdem. Da ist eine schöne, eine schöne große Öffnung, ein doppelter Boden drinnen. Da kann man das ganz bequem reinschieben. Ähm, hat einfach den Vorteil, ich kann da drinnen auch wirklich in der Nacht schlafen. Also selbst wenn es kühler wird, kann man da drinnen noch schlafen, weil einfach von unten, ähm, wo der Schlafsack dann platt gedrückt wird, ja, einfach keine Kälte an kann, weil ich eben drunter die Isomatte bzw. die Luftmatratze habe. Und es können natürlich auch von unten keine Moskitos durchstechen. Der zweite große Vorteil an der ganzen Geschichte. Und ähm, das Schöne halt an dieser Kombination mit dem Regendach ist, dass ich damit mir eigentlich komplett das Zelt sparen kann. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Ja, also, ähm, ich, ja Das ist halt auch so eines dieser, dieser Zukunftsprojekte, ja, wo es überhaupt noch keinen Zeitplan dahinter gibt. Ähm, das ist so dieser, mh, ja, dieser große, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Traum, aber ähm, ja, dieser Wunsch oder dieses Ziel oder wie auch immer, einmal einen Fernwanderweg zu gehen. Und zwar wirklich so über drei Wochen oder so. Ja, also wirklich drei Wochen zu Fuß, wandern, irgendwo unterwegs zu sein. Das ist so eines dieser Ziele, was ich so irgendwie für die Zukunft für mich vor Augen habe. Und da will ich jetzt ähm, versuchen, jetzt auch nicht irgendwie so in, die ganze Zeit in irgendwelchen Jugendherbergen oder so zu übernachten. Ich will da eigentlich probieren, wirklich irgendwie draußen zu übernachten. Ja, das ist so ein bisschen... Ja, auch angelehnt so ein bisschen an das Projekt von den Adventure-Burmen, ja, die ja halt da über die Lofoten marschieren. So in der Art und Weise stelle ich mir das halt auch vor. Ja? Also irgendwo so wirklich übernachten draußen, entweder im Zelt oder sowas in die Richtung. Nur will ich halt jetzt kein schweres Zelt mit mir herumschleppen. Und deswegen habe ich mich eben dann entschieden für eine Hängematte mit Regendach, weil auch das schützt mich vor Wind und Wetter. Das ist überhaupt kein Thema. Und das ganze ist eben noch dazu die Ultralight Version, das heißt auch noch und so weiter, also das ganze Ding wiegt komplett, ich glaube, was waren es, ein Kilo oder so, wenn überhaupt, das komplette Ding, ja. Aber mit Schnüren, mit allem drum und dran. Gut, Heringe sind nicht dabei, muss ich fairerweise dazu sagen. Ähm, und das ist halt schon sehr leicht im Vergleich zu einem Zelt, ne? weil im Zelt hat man dann immer noch Zeltstangen, die so ein bisschen Gewicht haben, selbst wenn das jetzt irgendwelche Glasfieberstäbe äh, sind oder so, aber das hat immer irgendwie alles Gewicht und ein Zelt braucht irgendwie auch mehr Volumen. Ja? Also diese Hängematte, die ist wirklich volumenmäßig extrem klein zusammenzupacken. Ja? Die kommt auch in so einen Packsack, ja? die kann ich schön in den Rucksack reinstellen, diese Rolle, ja, also die ist wirklich schön kompakt und so. Und das, ja, das gefällt mir einfach. Ja. Also das, ich habe das auch schon ausprobiert, ich habe das schon mal schön aufgebaut, ja, mit, mit, mit Tarbalm drum dran, schön abgespannt und so. Und ich habe das mal probiert und man liegt da echt gut drinnen. Also das wird auf jeden Fall, wird das Teil mitgehen ähm, im Sommer, im August dann ähm, nach Rauchwart im Burgenland auf unser Zeltweekend, was wir mit den Schlittenhunden wieder haben, so wie jedes Jahr. Und da wird das Ding auf jeden Fall aufgehängt werden. Ja. und äh, also Ich habe da schon auch vor, dass ich eine Nacht zumindest mal in dieser Hängematte verbringen werde. also Ich werde auf alle Fälle natürlich mein, mein Zelt auch aufstellen. Klar, das, das ist natürlich mit. Das wird auch aufgestellt und aufgebaut. Und brauche ich auch, dass ich mein ganzes Zeug mal irgendwo reinstellen kann und so. Aber ja, also das habe ich schon vor, dass ich da ähm, schon die eine Nacht, eine der Nächte, also eine von den beiden... Ähm, Nächten, die ich da unten verbringen werde, möchte ich auf alle Fälle schon in der Hängematte schlafen. Das ist einfach mal so zum ausprobieren, ob das überhaupt geht, ob, ob ich das schaffe und ähm, wie ich da drinnen schlafe. Also das wird interessant. Und wenn der Test dann mal rum ist, und so wie das Wetter heuer ist, wird es ja wahrscheinlich dann auch regnen und so. Ja. also Kommt ja auch noch dazu. Also Selbst den Test wäre ich dann wahrscheinlich machen können. Ähm, es würde auch von der Abfolge her passen, also jedes zweite Jahr ist immer im Wechsel schönes, super schönes Wetter oder Regen, also das ist immer so im Wechsel und äh, heuer wäre, glaube ich, eh wieder so Wetter dran oder so, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also wäre eh mal wieder Zeit. Ähm, ja, ich <lacht> will natürlich nicht verschreien, also ich hoffe natürlich schon, dass wir schönes Wetter haben, aber ja, wir werden sehen. Und da wird es auf alle Fälle, wenn das dann erledigt ist, wird es dann auch den großen Testbericht im Ausrüstungscheck geben, also das wird das große, das nächste große Thema im Ausrüstungscheck auf jeden Fall werden. Ähm, da wird es sicherlich auch einige ähm, Fotos dann dazu geben und so weiter und detaillierte Beschreibungen und, und, und, und, und. Ähm, also da habe ich was Größeres vor, was die Hängematte angeht vom Testbericht her, aber da lasst euch einfach überraschen und schaut es dann einfach, wenn ich es euch hier im Podcast dann sage einfach dann mal im Ausrüstungscheck vorbei und dann findet ihr dort diese ganzen Informationen. Ähm, wie gesagt, ich wollte es euch jetzt einfach mal vorstellen, die Hände. ich finde das Teil einfach genial. Und ja, damit soll es das zu dem Kapitel auch mal gewesen sein. Es gibt jetzt noch ein paar andere Sachen, die jetzt gerade so im Zulauf sind, ne? also sind schon bestellt, sind auch schon verschickt zum Teil und werden jetzt dann in den nächsten Tagen kommen. Das Wichtigste davon für mich persönlich ist ähm, dieser eine Liner, für meinen Schlafsack. Also ja? Liner ist ja so quasi ein Innenschlafsack zum Schlafsack. Ja? Das ist eine Einlage halt, quasi so ein, ein, in dem Fall aus Mikrofaser eine dünne Haut, so ein, eine Art Hüttenschlafsack, die man dann in den normalen Schlafsack noch mal reintut. Ähm, hat einerseits den Vorteil, dass man den Temperaturbereich ein bisschen erweitern kann und auf der anderen Seite und das ist für mich der Hauptpunkt. Ähm, es kann einfach Schweiß, Schmutz und so weiter dann nicht mehr in den Schlafsack kommen, sondern das bleibt dann alles in diesem Liner. Der Liner ist ein bisschen pflegeleichter. Ja, das Ding ist Mikrofaser, das nehme ich stopf so in die Waschmaschine, es auf zwei Stunden später ist das trocken. Ja, ähm, das funktioniert halt mit dem Schlafsack, mit einem klassischen Schlafsack nicht so gut. Ja, also der braucht deutlich länger zum Trocknen. Ja, also selbst wenn ich ihn in die Waschmaschine stopfe, braucht er trotzdem deutlich länger zum Trocknen. Abgesehen davon, dass Waschmaschine für einen Schlafsack, jetzt egal ob Daunen oder Kunstfaser, nicht wirklich gut ist. Und dementsprechend ähm, ja, habe ich mir jetzt endlich mal diesen Liner gegönnt, diesen, ja, dieses Inlay für den Schlafsack, um hier einfach auch mal ähm, ja, meinen, meinen Schlafsack mal so ein bisschen zu entlasten, sage ich mal. Was ich mir dann auch noch gegönnt habe, ist ja so, also ich habe ja eine, zwei, das sind aber beides eher so, ja, ich sag mal Billigprodukte, so in der Größenordnung so um die 20 Euro, ne? kriegt man jetzt bei, bei jedem großen Sporthändler, ne? also so, wie sie alle halt sind. Das Problem bei den Dinger ist halt immer, die haben zwar super 10 LEDs, was weiß ich wie viele LEDs, ja, aber jede LED mit einer miesen Lichtausbeute. Also das sind also halt so diese Standard 0815 Billigsdorfer Schrott-LEDs. ja. Ähm, ich bin halt da ein bisschen vom Berufswegen her halt was anderes gewohnt. Ja. Also ich kenne da andere LEDs, ja, also deutlich stärkere LEDs. Ja. Also das Ding, was wir bei unseren Fahrzeugscheinwerfern einbauen, ähm, also die Dinger sind schon deutlich heller. Ne? Also da habe ich kriege ich aus einem Chip schon mehr Licht raus, als was bei diesen Stirnlampen aus 10 LEDs rauskommt. Ne? Naja, so habe ich mich halt auf die Suche gemacht und bin dann fündig geworden, zu einem immer noch vernünftigen Preis von knapp 70 Euro. Bei einer Phoenix HP 11, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Die ist bestellt, die ist auch schon unterwegs. Und ja, das wird meine nächste Stirnlampe, die hat dann 227 Lumen, also wem das was sagt, das ist schon ja, ganz okay, muss man sagen. So also Diese Standard-Stirnlampen haben so irgendwo im Bereich 50 bis vielleicht, wenn es der Glück hast, 100 Lumen oder so, diese 0815 Stirnlampen. Also das ist schon ein Teil mit etwas mehr Licht. Ist zwar jetzt nicht so der, der Superwoofer, also die, die Dinger gibt es bis auf bis 800 Lumen auch und so, oder? Ja, dann noch stärker. Ähm, aber man kann es halt übertreiben auch, also die Dinger kosten halt dann auch 500, 600 Euro, ja? also muss halt dann auch nicht sein, ja, also wenn man da jetzt nicht wirklich irgendwie den täglichen Bedarf danach hat, ist es dann vielleicht auch übertrieben. Also ich habe mir die HP 11 genommen und ja, die kommt eben mit 227 Lumen nominell daher. Bin gespannt drauf, wenn das Teil kommt. Ich freue mich drauf, werde das auf alle Fälle auch ganz ganz ausgiebig testen bei nächster Gelegenheit und auch da wird es dann mal so ein bisschen den Vergleichstest auch mal geben, also ja, da wird es auch im Ausrüstungscheck mal was geben dazu bestimmt, weil ja, da wäre ich sicherlich auch das eine oder andere Abenteuer damit auch <lacht> unternehmen sein, das sind das Nachtwanderungen, was auch immer, also da kommt sicher auch noch was. Ansonsten habe ich mir dann noch vergönnt ein neues Messer. Das war jetzt einfach auch mal an der Zeit, weil das, was ich so fürs Campen momentan verfügbar habe, das ist entweder das Trochermesser, was mir einfach zu groß ist, oder so ein altes Taschenmesser, was irgendwie, naja, ja, auch besser eigentlich schon in die Runde eine Campingausrüstung ähm, Ja, das sind halt so diese Kleinigkeiten, die die ich da jetzt so noch im Zulauf habe, die dann in der nächsten Zeit noch kommen werden. Gut, in diesem Sinne möchte ich jetzt mal dieses Technik Special zu einem Ende bringen. Lang genug quatschen tue ich ja schon wieder, definitiv. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt, es ist sich halt leider am letzten Wochenende auch keine Tour ausgegangen, sonst hätte ich das dann auch irgendwie dazu reingebracht ging leider nicht. Ähm, nächstes Wochenende dann hoffentlich wieder, sofern das Aufsetzen von meinem Server irgendwie mitspielt, was ich doch stark hoffe. Ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und viel Spaß bei euren Touren und sonstigen Unternehmungen und wie immer schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.